Vor ca. 14 Tagen habe ich dann die Antwort von dem Gesundheitsministerium bzw. vom Bundeskanzleramt bekommen und ich muss sagen, es ist jetzt ungefähr 14 Tage her, ich bin noch immer schockiert. Also ich bin noch immer sprachlos, wie man auf dieser Grundlage ein ganzes Land einsperren kann.